Nein, ah, immer diese scheiß -Lokuten. Lass uns hier landen. Oh, du warst so, so Fliegdrache Drachen saß da auf dem Felsen mit so einem Nürnbergkiste. Nice. Den? Und da wollte ich, dort, wollte ich dort landen und den boxen. Das ist <lacht> doch <Der Bartgang. lacht> ja, den Ja, den wollte ich den mir holen paar, noch. Wenn, wenn ich mich vielleicht wieder ein paar reinziehe, dann ist den mal Wo ist er denn hin? Wollte ich da eigentlich jetzt runterschießen? schießen? Also auf dem, auf dem Schiff da drüben ist einiges los. Ja, Hauptsache du pinkst noch, bevor du aufhebst. Und auf dem Landungsschiff da ist also mindestens ein Team mal. Das heißt du wo man rausfraust? Nee, nur dass wir damit rechnen, dass da hinten vielleicht gleich was kommen könnte. Wo wollen wir dann hin? Macht mal einen Spruch. Sehr ja, kommen wir gehen da Richtung Schiff. hier oben. Oh, dann haben wir gleich ein High-Ground hier, um den in den Rücken zu schießen. Nämlich bestimmt genau da hinten rennt sie. Schießt der auf euch? Da schießt er auf den... da ja, schießt ihr auf den Bacher. Sehr schön. Da ist am Haus. Oh ey. Yeah. Über dir ist einer irgendwo. Ich bin hinter dir tot. Bei dir. Ja, ja, also kann ich nicht Ich Schilder auf. Die raus. Die Position ja, ich brauche die Position Ja, Geil, wo die pushen, die sind nur noch zu zweit. Ja. Einmal so down. Wo sind sie denn? Wir mal einer. No, ja. nicht. Da oh, das ist. Okay, ja. Der Dicker, oh, ist die sind Ja, die, sind die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, nicht. die, die, die, die, von links irgendeiner auf dich, was geschmissen? Ein Gepalter und ein... ...weiß nicht, ein Papphammer. Kein Marketer. der Gebralter. Ach Gott, noch ein ganzes Team kommt da. Ja. Gut, wenn wir noch dein Abzeichen holen könnten, irgendwie... Alle. Ich bin schon tot im Haus. Guck kurz, was ich machen lässt. Ich baue einen Tunnel. Portal Eine. bereit. Ich habe das Abzeichen unseres Quad-Kameraden. Gut, ich noch kurz. Hm? Und nur um die 301 und nicht um mich zu retten. Dazu. Nur um die, ja. <lacht> die habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. <lacht> <lacht> die da drüben ist hier, Ziemlich weit weg. Tonne kommt, wir müssen weg. Wir gehen über die Richtung. gleich da vorne, Oder ein Turbo rein, Jump Pad und so. Wenn Herr er lootet erstmal da mal, eilt sich. Team. Ich kann gerade nicht mehr rennen wieder mal. Na komm jetzt. Das, ist das, ist das war mal ein Package drin. Es ist ultra selten. Wenn das Spiel beliebter wäre, wenn sie dein Ding verkaufen. Keine Account. Ja. Keine okay, wo schon raus, oder? ich bin mal an Du das irgendwann nicht reinziehen hier, wie Ruby noch hat auf den Sack. Ja. Kann ich verstehen. Will ich mir eigentlich auch nicht reinziehen, aber ich muss. Ah. meine Schilder aufladen. da oben holen. Das, das, das Goldene Schild. Goldenes Schild. Macht das da Mensch. Ich wollte eigentlich dich holen. <lacht> gleich, dann kann ich dich da noch holen. Ja. Ich platziere ein Portal. Ich habe das Portal aufgestellt. Schilder auf. So und schauen wir mal, was man hier noch reisen kann. Da ist schon Zusammen. dicke Ballerei. Achtung, Herr Paket kommt. beim Turm, oder? Von irgendwo da oben kamen Schüsse. Auf wen auch immer. Das unterlassen. Ja, noch ein paar Sachen gepinkt. Und dann die Schüsse? Die schießen von dort. Okay. Erkunden wir diesen Weg. Ich sehe echt gar niemand. Ich auch nicht. Ich habe die super krasse Optik mir gerade geholt. <lacht> Aber die müssen wohl alle irgendwo dahinter stehen. Da gerade. Da. Ah, da rennt noch einer hoch. Naja, wir kämpfen erstmal hier. So, wenn wir hier noch in der Zone sind. Geht ordentlich ab. Ah, die Zone war dort gerade nicht, ja. Das 50 ja dann werden die bestimmt wieder der Sibley nach unten machen. Also da also oder darüber. Ich denke, mal, bei uns wird ich wegkommen. Ja. viel das line Ziel da ganz oben Ziel da Zwei Stück Na ja, Ich glaube, irgendeiner ist drunter gesprungen, oder? Das so ist kurz. Wenn es jetzt gefeitet wird, müssen wir hin. Ich erreite mal weiße Schild. Ja. Okay, wo kommt die ja, nächste die Zone? Ja. Ja. Darüber erkunden wir diesen Weg. Ich schießen. Das war der eine, der eben oben war. Okay. Enden. Halt drüben. Das Dreier-Team. Boah. Wie weit die Kugeln da abfallen, ey. Na, wollen wir ja. Dinge? Ich würde hier bleiben erstmal und dann gerade ein Stück vorgehen. Der oh. Boah, der nervt mich hier voll, der Typ. 45 Sekunden, der Ring ist nah. Einer steht Sie runter. Gehen dann hier rüber. Wenn es dann soweit ist, los geht's. Und einer ist hinten tot. Er halt jetzt eine Craver-Welt. Halt Endgeil. Hört mal, ich fordere jetzt ein Lifeline-Paket an. Komm, vielleicht ist da noch dieser Liederschütz schon drin. Ich hab nicht mal einen Helm der Ring ist direkt voraus. Wenn du Erkunden wir diesen Weg. Es Die so. sind so viele Glutkissen von mir ja. da, da ist einer hinter Sie dem Auto. Kein Schild mehr. Hat auch bloß blaues Schild. Kommt einer hinter uns hier? Ja, kommt Bewegung! Na natürlich, hey. Wie die Mastiff halt überhaupt keinen Schaden macht, er hat nichts mehr. Wird nicht mehr fehlen. Ist aber glaub schon wieder weg. Der Ring ist in, der Nähe. in einer Minute schließt er sich. Jetzt überlegen, ob mich kurz vorwinsch. So Vielen Dann los. Ja, ja Trotzdem los, wir gehen nach unten. ja. ja. Dann erstmal man das ich Haus hier. Ja. Ring, ne? Also ich glaube der Pathfinder ist noch allein. Achtung, das heißt, das heißt, der Ring bewegt bin. sich. Äh, auch. Das wir müssen rein. leider äh, wir müssen leider raus aus dem Haus hier. Ja. oben hinter dir. Oh, guck. Ja Stehe unter Beschuss. Ja, oh, scheiße, ey. ich bin tot. <lacht> ich bin, Ring, ja, mit ich bin trotzdem wachsam. Wir sind drin. Ich jetzt Hallo. Ach, Heile mich, bin trotzdem wachsam. Ah, oh, fuck, jetzt, grad jetzt klemmt halt wieder meine Scheiß-Taste. Ich äh, gleich rufen, hallo, hier sind wir. Kommt und aber tötet das Es ist nicht mehr in der Zone gleich. Achso, ja, da wollen wir eine Minute lang, sind ich sie. ich Ich habe gar nichts mehr, ich kann mich nicht mehr heilen. Wir können reingehen, aber vielleicht kämmt da der Pathfinder drin. Oh, da ist eine goldene Kiste. Wir okay. Komm, dann geh mal hin kurz. Sie haben dich im Visier. Ne, das war die Zone Goldene Kiste. Oh, ja, ich bin durch. Oh, eine Schildzelle. Ich hab hier eine Anpassung. Hier ist eine. Hier ist leiste Munition. Leichte ist direkt man. um die Ecke. Noch 10. Wir müssen halt wieder hinter unser Auto kommen. Wir gehen hier hinten raus. Weil die Zone losgeht, jumpen wir wieder. Ja, da die schmeißen Luftangriff dahin. Warten bis der Luftangriff durch ist, der war viel zu früh. ein Nein, hab ich. Drüben ist irgendwo einer und belebt sein Mate. Nice. Nice, hab noch einen. Er eine hat ein Knockdown-Schild. Nice! Ja, What the war. fuck? What ich the halt fuck? Ist es <lacht> <lacht> Wie geht, <es> so <lacht> Wie ja, geht ja. denn das? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Kai, der ist der ist ja Champion. Ich hab da einfach ins Blinde geschossen hey, bei dem einen Typen. 99, 99 <lacht> Ursachen, Schaden. Nö, ich kill. schön, schön, Ich hab jetzt gar nicht mitgekriegt, wo das andere Team gestorben ist. Der Der Pathfinder wahrscheinlich. Den haben die zwei wahrscheinlich noch geholt kurz. Vor Ende. Ja. Waren ja noch ziemlich weit nutzt. Ja dann zum schluss ganz schön, ganz schön ja. Ein. Ja, war eine gute idee da nochmal in die in das haus zu gehen ohne das schild hätte ich es wahrscheinlich nicht überlebt nee, hab ich nee. so leute das war's wieder für heute schaut euch doch noch ein bisschen auf meinem kanal um lasst ein abo da einen kommentar ihr habt da zwei playlists zur auswahl